Mir wurde der Zahn gezogen und er ist trotzdem noch drin. Guten Morgen! Es ist immer Zeit für ein persönliches Update. Diejenigen die mich schon länger verfolgen kennen ja bereits ja, meine Neverending Story mit meinem entzündeten Zahn. Für alle neuen Abonnenten noch einmal die Kurzversion. Vor über 8 Jahren ereignete sich dass sich ein Backenzahn von mir entzündet hat, damals wurde eine Wurzelbehandlung angedacht, weil auch schon der Knochen entzündet war, aber die Betäubung die wirkte nicht auf den Nerv sondern die wirkte nur auf äh, ja, Lippen, Zunge und Mundraum, alles was drum rum ist. Eine Behandlung war trotz dessen, dass ja, ich der Meinung bin äh, Schmerzen eigentlich ganz gut auszuhalten, was auch als passionierter sm keine Überraschung ist, äh, das war nicht möglich. Und so blieb der Zahn komplett offen, Jahr um Jahr verging. Ich konnte natürlich auf der einen Seite, auf nicht mehr essen. Und jeden Morgen entstand durch den Druck der Nacht, wo ja, äh, durch das Gebiss, äh, was zusammen war, äh, ja, entstand wieder der Schmerz am Morgen. Tagsüber ging er wieder weg. Aber so lebte ich seit 8 Jahren. So lebe ich seit 8 Jahren. Das ist nicht viel gewesen, aber es war immer klar spürbar. Und der Körper wird ja durch diesen, diesen Entzündungsherd auch immer, äh, ja, belastet. Er muss das ja in Schach halten quasi. Keine Ahnung, wie viel Energie das kostet, aber es kostet Energie und es ist eigentlich nicht notwendig. In den 8 Jahren habe ich alles unternommen, um entweder den Nerv abzutöten oder den Nerv zu beruhigen. Also, dass der Nerv quasi dass man den Zahn wieder zumachen kann, alles wunderbar. Ich habe MMM, MMS, Oreganoöl, die äh, alle möglichen Zahnsalben, Nelken, Globuli und eigentlich alles was legal und illegal zu besorgen ist in den Zahn reingesteckt und reingefüllt, aber nichts half. So und jetzt sind 8 Jahre vorbei und äh, habe ich gesagt ich will jetzt den Zahn loswerden und bin zu einer neuen Zahnärztin wiedergegangen und ja mein Problem geschildert. Äh, sie meinte dass eine Betäubung kein Problem sei und sie noch jeden Betäuben hat können, äh, auch dass ich schon aus der Vollnarkose als Kind aufgewacht bin und dass ich bei Schmerzen die 3-4fache Dosis an Schmerzmitteln genommen habe. Das machte sie nicht misstrauisch. Also bin ich zum Termin hingegangen, ziehen. Meine Lieblings-Hannah äh, war auch mit dabei und voller positiver Affirmationen habe ich mich dann betäuben lassen. Äh, drei verschiedene Spritzen, alle mit anderen Wirkungsmitteln und äh, die eine war, der hat so rumgegangen mit so einem Piekser, die andere hat die irgendwie hinten angesetzt, die hatte so eine Monsterkanüle. Und also waren drei verschiedene Spritzen und im Mund war wirklich alles taub, äh, ja wirklich bis hoch in die Stirn. So und dann hat die Ärztin mit so einem Ding angefangen zu hebeln oh, und dann wollte die Assistentin nur mit, nur mal etwas Feuchtigkeit aus dem Zahn raussaugen und ich bin fast durch die Decke gegangen, nur von dem Saugen des da wurde alles taub war, aber der Nerv eben nicht. Die Zahnärztin hat mich ja mit großen Augen angeschaut und gemeint, dass dies eigentlich aber nicht sein kann. Aber es war so, nur mal zur Info, ich bin kein Angstpatient oder so. Ich bin sicher auch etwas angespannt, wenn es zum Zahnarzt geht. Aber Angst vom Zahnarzt, das kennen eigentlich nicht. Es ist einfach ein Schmerz, der durch Mark und Knochen gilt. Und äh, ja, ich bin auch selber schon mal dreimal ohnmächtig geworden beim Zahnarzt. Nicht, weil ich Angst gehabt habe, sondern weil die Schmerzen so intensiv äh, ja, bei mir ankommen. Wie gesagt, null Angst. Nur mal zur Relativierung. Ich habe ähm, früher... Als ich erfahren habe, dass Leberflecken Krebs erzeugen, ich war ja schon immer so ein Gesundheitsaffiner Mensch. Das wisst ja. Und 165 Kilo äh, habe ich gelesen irgendwo, Krebs erzeug, äh, Leberflecken erzeugen Krebs. Hat dann habe ich mir halt eine Rasierklinge genommen und mir drei Leberflecker ohne Betäubung selber rausgeschnitten, geblutet wie ein Schwein. Aber das habe ich ja ausgehalten, ne? weil er hatte Krebs. Da war er böser. Meine Cousine muss man dazu sagen, ist in 14 Jahren Leukämie gestorben. Ich habe mein Knie damals zur Auszeit mit sechs Stichen ohne Betäubung nähen lassen und bin, wie ich schon sagte, durchaus schmerzaffin. Aber gerade mein Kopf, das scheint so dermaßen empfindsam, meine Sensibilität und Sensitivität, die im Umgang mit Menschen sehr, sehr hilfreich ist, welche mich auch diese, diese Liebe zu den Menschen, sogar zur Zahnärztin, so stark spüren lässt, die, das scheint halt ihren Preis zu fordern auf andere Seite. Generell scheint mein Kopf etwas Eigenartiges zu sein. Auch die reine Farbenblindheit ist ja extremst selten, dazu die Eigenart dass ich Töne weit vor anderen Menschen höre, aber diese viel später zu einem sinnvollen Wort oder einem Satz zusammenfügen kann. Meine geradezu groteske Reaktion auf Schärfe, selbst der Girsch brennt in meinem Mund wie Feuer. Ja, wie gehts nun weiter? Hypnose funktioniert bei mir nicht, wahrscheinlich aus demselben Grunde dass bei mir im Kopf irgendwas anders zu laufen scheint. Bleibt als einziges Instrument noch die Vollnarkose, welche ich eigentlich gerne vermeiden wollen würde. Die neue Zahnärztin, welche echt wirklich sympathisch ist und auch in meinem Alter, äh, die meinte, na, dass man mal probieren könnte, in den Zahn eine Nerventodsalbe reinzumachen und den Zahn zu verschließen. Ich hatte sofort gesagt, ja, nehmen Sie Toxavit. Das wollte ich schon die ganze Zeit irgendwo über Darknet bestellen, weil es ja nicht mal offiziell zu, ja, zu bekommen ist. Ähm, weil halt, wenn falsch halt eingesetzt, äh, das zu so eine große umliegenden äh, umliegende Gewebe führen kann. Aber das war mir so ein bisschen egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, und da hat sie gesagt, nee, Toxavid, das nehme ich nicht mehr, das kann ich nicht verantworten sowas. Wir haben jetzt so ein, ja, so ein Toxavid-Light quasi, was halt ungefährlich ist. Naja, und das hat sie dann reingemacht. Normalerweise sagt sie, nach 1-2 Wochen sind die Nerven dann recht tot. Nicht komplett, aber recht tot. Aber aufgrund meiner eigenen Art hat sie gesagt, warten wir mal 1-2 Monate äh, und dann machen wir den Zahn wieder auf und dann versuchen wir ihn erneut zu ziehen. Das ist der aktuelle Stand. So versuchen wir das jetzt. Was allerdings auch fraglich ist, inwieweit mein nun geschlossener Zahn, der 8 Jahre offen war, diese Schließung ja auch direkt wieder mit Schmerzen quittiert. Denn damals war die Lösung der Zahnschmerzen, die ich hatte, dass man sozusagen einfach nur den Zahn aufbohrt. Und damit waren die Schmerzen, also die groben Schmerzen, die ganz Zeit weg, kamen nur bei Druck und bei Belastung. Und nachts zum Beispiel, oder wenn ich darauf vergessen habe. Offenbar seit 8 Jahren habe ich eigentlich null Probleme, außer dass ich halt früh merke, ah, der Zahn ist noch entzündet. So, und jetzt ist jetzt die Frage. Es sind schon 3 Tage ins Land gegangen und der Zahn ist immer noch zu und er macht keine Schmerzen. Ich merke so ein leichtes Pulsieren noch. Das kann aber auch der Kampf des Nervs gegen die Salbe sein. Und nun gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit die ist die offensichtliche. Die andere, das ist eine Möglichkeit, die existiert eigentlich nicht. Aber es existiert doch eigentlich nicht, hat die Zahnärztin gesagt, dass sie alles komplett äh, ja, taub macht und ich trotzdem Schmerzen spüre. Also, ich erzähle euch das. Meine Theorie, das ist jetzt fernab jeglichen wissenschaftlichen... Äh, also, erste Möglichkeit ist, der Zahnnerv wird jetzt durch dieses toxamid Light oder wie das auch immer heißt, wird er endgültig getötet und äh, der, der Schmerz ist weg und wir können den Zahn ganz normal ziehen. Option 1, Option 2 ist gewesen an dieser Andersartigkeit bei mir, dass der Zahn ist nun zu, das heißt die ganze Zeit haben die Bakterien davon gelebt dass der Zahn ja auch offen ist und dass immer wieder neues reinkommen konnte und die Bakterien nähren konnte. Nun ist der Zahn zu. Nun könnte es durchaus möglich sein, weil mein Nerv, normalerweise ist nach 8 Jahren auch ein Nerv komplett abgestorben, wenn der offen ist. der hat gesagt, nach 8 Jahren muss der Nerv tot sein. Der kann nicht noch leben, so ungefähr. Aber man hat noch gelebt. Und äh, entsprechend kann es durchaus sein, dass der Nerv, ja, das Toxavit einfach oder dieses leid einfach so ja, zum Frühstück ist und äh, der Nerv äh, quasi das Zeug dann weg ist und dein Nerv äh, ja, gesund ist. Und dass er dann komplett gesundet, weil der Zahn ist zu und es kommen keine neuen, neuen Bakterien. Und der, der Zahn kann sich quasi komplett wieder, ja, man kann ihn wieder zumachen und ist komplett einsatzfähig, weil Leben tut er ja noch. Das sind so die zwei Optionen. Wie gesagt, die zweite Option, die ist zwar extrem unwahrscheinlich, aber äh, mein Gott, ich habe gesagt, alles an dem Zahn ist unwahrscheinlich bisher. Naja, äh, wir werden das sehen. Wir sind ein paar Tage jetzt ins Land gegangen und äh, ja. Die Vollnarkose wird eben dann ja wahrscheinlich das sein, wo, wo die Richtung hingeht, dass es dann vielleicht gezogen wird irgendwann, wenn eben das nichts bringt. Das heißt, wenn der, der Nerv nicht abgetötet wird oder wenn andersrum äh, diese, <lacht> diese zweite Möglichkeit, diese sehr spirituelle esoterische Möglichkeit, auch nicht zutrifft. Allerdings wird die Vollnarkose nicht von der Krankenkasse bezahlt und äh, die muss selber getragen werden, was derzeit ein bisschen nervig ist, weil es geldmäßig nicht mehr ganz so gut geht, aber äh, da lege ich, muss ich das Geld auf den Tisch legen ne, und, ähm, ja, und habe äh, dann die Hoffnung äh, dass ich nicht aus der Vollnarkose aufwache und man den Zahn einfach ziehen kann. Und, ja. Ich wollte das heute einfach mal mit Euch teilen, weil ich komme immer wieder Nachrichten dass einige so sagen, Mensch Christian, die Informationsvideos die sind alle toll und geil, ähm, aber ich möchte auch immer mal was Persönliches von Dir hören, weil ich Dich auch persönlich mag und an Deiner Geschichte so ein bisschen mit teilhaben lasse. Und wenn sich schon der Ernährung nichts tut und Du in Deinem äh, Food Diary immer, immer nur irgendwelche scheiß kleinen Monomahlzeiten oder immer nur Bananen und Melonen frisst, äh, dann äh, ja, möchte ich einfach so ein bisschen was aus Deinem Leben so gerne. Ich gern. Und ich bin ja jemand, ich äh, möchte das auch gerne, ich möchte mein Leben teilen. Um damit andere davon inspiriert werden können, weil ich den Way of Life den ich lebe und den ich äh, für mich selber gefunden habe äh, auch als. Einen ganz großen Katalysator für eine eigene gesteigerte Lebensqualität sehr und von da mache ich das gerne und deswegen halt auch einfach mal so ein persönliches Video zu meinem aktuellen Problem von meinem Zahn wenn ihr das auch möchtet gerne solche persönlichen Geschichten unabhängig von irgendwelchen Thematiken oder sowas einfach nur persönliche Erfahrungen wenn ihr das vermehrt möchtet dann gebt mir einfach einen Daumen nach oben dann sehe ich das so ein bisschen auch als Indikator ansonsten über Facebook kommt ein bisschen mehr persönliche Sachen rein da könnt ihr mich auch verfolgen das steht unten alles in der Infobox wenn ihr da eine höhere Affinität ja also das war sozusagen meine Geschichte, ja, dass mein Kopf eben ja, sehr, sehr feinfühlig ist und ähm, dass eben mit jeder Gabe auf der einen Seite, was ja was Positives ist, ne, gerade im Kontakt mit Menschen, äh, jedes Talent oder wie man das auch immer äh, benennen möchte, dass da auch immer eine Kehrseite gibt ne, und dass die immer auch damit verbunden ist. Und das gilt aber auch andersherum. Das bedeutet wer negative Eigenschaften oder Erlebnisse in seiner Persönlichkeit äh, ja, vereint da hat sicher auch andere positive Dinge die er dadurch bekommen hat und die er da auch nutzen kann. Und es gibt also immer zwei Seiten und die Menschen machen oft den Fehler nur eine der beiden Seiten zu fokussieren und ich hoffe auch damit anregen zu können, gerade jetzt in diesem Kontext äh, dieser Feinfühligkeit was, was mein Kopf jetzt angeht, äh, dass ihr vielleicht negative Sachen bei euch habt, wo ihr sagt, das hat vielleicht auch eine positive Seite, wo andere vielleicht drunter leiden. Ich werde euch auf jeden Fall auch, wenn Zahn geht, ich zumindest auf Facebook äh, auf, dem Laufenden halte, auf dem Laufenden halten und wünsche euch einen äh, angenehmen und vor allem schmerzfreien Tag. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.